Gleich sage ich Ihnen die beste Strategie, mit Fehlern des Partners umzugehen. Aber, äh, zuerst eine Frage. Irren ist menschlich, nicht wahr? Bevor Sie sich für Ihren Partner entschieden haben, war Ihnen klar, dass Sie sich für einen Menschen entschieden haben und nicht für einen Roboter. Also haben Sie akzeptiert, auch wenn Sie noch nicht wussten welche, dass Ihr Partner Fehler machen würde. Natürlich. Wollten Sie nicht jeden Fehler akzeptieren, aber welchen schon? Wann haben Sie das letzte Mal einen Fehler des Partners als menschlich akzeptiert? Äh, fällt Ihnen jetzt gerade nicht ein? Klar, kann passieren, so ist es schon, menschlich. Und menschlich ist auch die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Deshalb, das nächste Mal, wenn Ihr Partner einen Fehler macht, Entscheiden Sie, ob es vielleicht genau der ist, den Sie bereit sind, von Menschpartner zu akzeptieren. Aber suchen Sie nicht zu lange, damit es zwischen Ihnen beiden menschlich bleibt und keine Roboterwartung entsteht.